Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch etwas. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusflug zu lernen. Wirklich? Interessant. Ich wollte schon feiern aber... hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken... Ja, denk mal nach. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des ja, Tors ja, sehen ist. seltsam aus. Hm. Wir sollten jeden Stein umdrehen. <lacht> Oder besser jeden Knochen. Okay. Versuchen wir es mal. Das ist noch genommen, vielleicht reicht das schon. Natürlich nicht. Hier sind keine weiteren Knochen. Aha. Ja, Nö, dann hat es tatsächlich getan. Es hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Ha! Ach. Na dann. Und weiter hier. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Aha. Das Tagebuch erwähnt den Imperius-Fluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Du kennst den Imperius-Fluch, bringt dir Fluch mit sich? Wo hast du den Imperius-Fluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Omenes nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Ähm... Nein, der Empyreise funktioniert nicht wie der Explosionszauber. Absolut nicht. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der, der Zauber ist komplett, komplett anders. Yo. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Der könnte nützlich werden. Jetzt, jetzt kämpft die Schwinde auf unserer Seite. werde es nicht dagegen besiegt zu werden so funktioniert der imperius flower und so ein explosionsfluch das war das soll grob falsch beschrieben Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. von dir. So gut wie ich mich das letzte Mal geschlagen habe. Äh, <lacht> ja. Sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun. Okay. Ach nö. Das ist uns Okay, wir müssen das in einer bestimmten Reihenfolge machen. Erst das, dann... Ähm, das. Und die Tür zu öffnen. das schon okay das tritt dich schon und den Kreis Verschlossene Tür? Ja, hier. Erst die Treppe und dann den Kreis. Ich dachte es mir. Die Knochenarbeit von dir. Wo kommen die Knochen her? Das hier ist ein Grab. Wo kommen wohl die Knochen her? Von toten Leuten. Ihr wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Hör Ich bin auf unserer Seite. Das könnte hilfreich sein. Ach du Kacke. Die große Spinne ist auf unserer Seite. Lässt es jetzt in einer Ruhe abschlachten. Okay, wozu das jetzt? Okay, jetzt hätte ich vor mir im Tier los gefreut, hätte ich für ein Gerücht. Eine Spinne, die sich vom Pyrosbuchflug befreit. Das muss eine sehr intelligente Spinne sein. Das schaffen Menschen nichts. Warte mal, gib noch nicht auf. Das Relikt bringt ungeahnte, ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten können nicht nur die Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern die ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Ähm. Okay. Sebastian, das Relikt! Sieh nur! Ist das möglich? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet das mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Und wofür brauchen wir das Relikt nochmal? Wir sollten aber die Finger davon weglasten. Oder nicht. Wofür, wofür brauchen wir das Relikt? Das ist mir noch nicht ganz spitzig. Schwester Schwesterzeugen angeblich. Ja, wir wissen wirklich noch nichts über das. Wir wissen noch nichts über das. Ich habe, ich habe schon nach der zweiten Prüfung gesagt. Wir wissen noch nicht, was da was, was das was die Gefahr davon ist. Das wäre wirklich ich nee. Im Eintrag wird geraten, das Relikt nicht anzurühren. Ich versichere, ich versichere dir, nicht mehr dass weiß. wir das finden sollten. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Ich kann ihn nicht unter dem Pyrosflug stellen. Jetzt zwingen das, das Relikt zu hier zu lassen. Ah, wer ist steht das denn das? hier? Amnes. Amnes. Die Geräusche, die wir hörten. Das was du. Morte bist Sebastian oben. Um das Wagen. ist ja uns ja. euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können ernst sicher auch anders halten. Es tut mir leid, Omenis, aber ich nehme es. Ich finde es zu riskant. Wenn du es zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Omenis weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Gut, dass du Sebastian gesagt hast, sie solle die Finger vom Relikt lassen. Wir müssen ja, bevor zusammen wir dann noch nicht viel mehr und Sebastian wissen. davon überzeugen, dass das falsch ist. Und wenn nicht seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Sebastian hat nicht recht. Wir müssen mit Sebastian... Also das ist ohne der, die Gefahr, die davon ausgeht, zu kennen. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden. Aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Das ist zu gefährlich. Ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Omenis. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, das hätte ich wohl wenn ich ihm vertraue, vertraue, vertraue ich auch dir. Nein. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Sebastian, wir sind soweit. Was? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erkläre es unterwegs. Komm! Ich glaub nicht, dass der sich so leicht Sebastian sich für abhalten lässt. Und ich halte das für sehr gefährlich, dass wir das mitnehmen. Das ist echt... Halte ich für eine dumme Idee. Der flug nicht ganz... Mega-Power-Trank Och nö! Spinnen, da? kommen wir da jetzt durch? Ist doch eine Sackgasse oder? Und was habt ihr besprochen? Omnis und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Omenes seine Meinung ändert. Hm? Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance lassen, dass das Relikt zu wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Ich wollte das nie vor Omenes geheim halten. Er versteht es einfach nicht, und ich wollte nicht, dass er sich wieder sorgt. Alle zu öffnen ist verlockend. Sehr, ja, aber ich muss hier erstmal ums... bitte. als wir gegangen sind wollte Omenes mich nicht mal ansehen das war seltsam er war aufgewühlt sebastian wir haben uns zwar geeinigt aber das Ganze war nicht leicht. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Ein paar Pilze. Nach Feldcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Omenes, es würde sie nur betrüben. Ich hoffe, wir werden das nicht bereuen. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Oh, oh Kacke. Verteidige Feldcroft gegen Wanderungsanhänger. Das wird klar. Wir werden den Einsatz von dem nicht bereuen. Ich bin dagegen, sage ich. Das ist das Junge. böse Imperius-Fluch. Was hast du getan? Ich habe Ann gerettet. Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Ja. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der imperius hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Es war nicht viel Zeit zum Handeln, aber es war ein unverzeihlicher Fluch. Ich habe impulsiv gehandelt. Mehr nicht. Ich Wir bringe meinen Mann zu eins. Ein. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, okay, ich bin auch nicht ohne Ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Ich Hogwarts. Wir können das Geld gebrauchen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Was dachte er sich nur? Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian mag leichtsinnig gewesen sein, aber er wollte Ann retten. Aus Instinkt? Mit einem unverzeihlichen Fluch? Unsere Familie benutzt kein. Ja, schwarze Magie Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Ich würde sagen, dass du dieses Verhalten verteidigst. Verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Fall In diesem von Teil war war das bleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Warum, Sebastian? Um Schatten der Zeit. In diesem Fall, ich weiß nicht. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Da könnte ich den irgendwie echt rütteln, ja. Ich meine. In diesem Fall war das. Es war falsch, aber. Darf ich mit ihr sprechen? Nee, darf ich nicht. Ein Brief von Ansel und Sebastian. Uh, ah yeah. ja. Wo ist nächste Brief, den wir gerade eingesammelt haben? Würde ich, würde ich gerne mal lesen. Ja. Lesen wir später. Das ist das beste, schon, beste Schöne reden. Manchmal muss man das Falsche aus den richtigen Gründen machen. Das ist... Es war falsch, natürlich. Ohne Frage. Okay, wo ist jetzt der Auftrag? Im Schatten der Ferne. Ob das ist der nächste Auftrag schon? Wisst ihr was? Ich würde das mal für die an dieser Stelle. würde es an dieser Stelle mal pausieren. Ähm, es ist schwierig und es macht Sinn, dass, dass die Quest solche Moraldinge hat. Ja. Es ist eine Frage der Moral. Und meine Meinung dazu ist. Weder Ja noch nein. Es ist, es ist selten Ja noch nein. Das. wenn das an Menschen einzusetzen in den Piresflug fand ich absolut nein. Würde ich sagen, auf keinen Fall. Da würde ich sagen, das ist vergiss es. Wenn das Sebastian machen würde, würde ich sagen. Wenn das, wenn er wenn den Fluch an seiner Schwester eingesetzt hätte oder an seinem seinem Onkel, der hätte ich gesagt, verpiss dich, du Sack. Das ist. Da bin ich auch ich bin auch gespannt wie ich auf den rest reagiere ähm, also ich würde sagen also mein, von meiner von meinem standpunkt aus würde ich sagen gegen den menschen niemals gegen Kobolde. Nee, schwierige sache gegen spinnen hatte ich auch keinen Skrupel, kurzio und Imperium einzusetzen spinnen da bin ich da das ist ein gegen Käfer, Spinnen und so weiter. Mag auch ein bisschen verwerflich sein, aber da sage ich, let's go. Ähm gegen die Kobolde, die dich angreifen, gegen die Gegner, die dich angreifen, schwierig. Schwierig, aber durchaus, um die Schwester zu retten, auf jeden Fall. Nein, nicht auf jeden Fall, aber... Also schwierig, aber verzeihlich. Also das ist, der, das ist der Punkt verzeihlich, da ist der unverzeihliche Flug mal verzeihlich, nicht gut, also das war keine Heldentat. darüber reden wir nicht, das war keine, das war keine Tanzleistung, dafür kriegt er keinen Applaus, aber... Wilderer, Wilderer würde ich nicht, das äh, absolut nicht. Das wäre für mich, das wird zu weit gehen. An einem, einem Menschen, an einem Wilderer, auf gar keinen Fall. Da würde ich das, das würde ich da. Ich, ich sortiere die auch aus den aus Nutzsachen den raus. Also aus dem. Ich setze die nur ein, wenn ich, wenn es irgendwie. Ich habe es auch ein paar Mal in die Kubbel eingesetzt, eingesetzt. Ich glaube, einmal habe ich es nur eingesetzt. Es ist, ja. Ist eine kann man länger drüber diskutieren. Machen wir aber heute nicht mehr. An dieser Stelle. Speichern wir das Spiel mal. So.